Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zelda Skyward Sword HD und in der letzten Folge konnten wir ja nicht weiterkommen, da uns irgendwas gefehlt hat. Und zwar fehlt uns ein Item. Ja, ein Item, was wir hier bei Doroku verbessern können. Und dieses Item ist nichts geringeres als unser bester Freund, der Beetle. Den seht ihr ja schon. Den können wir hier verbessern zu einem flinken Beetle. Dafür brauchen wir zwei Eonblumen, die wir haben. Goldene Schmuckstädel, die wir haben. Und was wir vorher nicht hatten, sind zwei Bienenlarven. Deshalb konnte ich das auch nicht vorher schon machen. Denn die Bienenlarven, die habe ich nicht verstanden, wie man die bekommt. Ich sage es aber jetzt, wie das geht. Und zwar müsst ihr einfach im ersten Gebiet in dem Wald einfach gegen bestimmte Bäume rennen, wo die ganzen Bienen auf einen warten. Und dann fällt manchmal die Bienenlarve runter. Ihr müsst manchmal auch an bestimmten Winkeln, Winkeln und bestimmten Bäumen manchmal auch mehrmals rollen. Ne? Irgendwann fällt es auf jeden Fall runter und dann kriegt man die. Genau, und dann können wir den flinken Käfer machen. Den werden wir jetzt machen. Okay. Genau, mit dem kommen wir weiter. Ja, ja, der fusselt jetzt so rum, ne? Macht er seine Flügel ein bisschen bunter? Und dann kriegen wir hier den Flinkkäfer. Er ist, um einiges er ist um einige schneller als sein älter Käfer. Er ist um einige schneller als dein alter Käfer. Aber pass auf, dass du damit die Kurve kriegst. Ja, aber mit dem kommen wir überhaupt nicht weiter. Denn wir können die nochmal upgraden zu einem Kraftkäfer und schaut euch ihn mal an. Er ist so komplett orange. Erst haben wir erstmal so seine Greifarme gemacht, dann haben wir seine Flügel verbessert und jetzt sein ganzer Körper wird so komplett orange und damit kann er angreifen. Jetzt mit dem Flinkkäfer ist er halt schneller, aber mit dem können wir angreifen und das brauchen wir, um diese blöde Pflanze zu besiegen. Dafür brauchen wir ein paar Sachen, die wir eigentlich schon alle haben, merke ich gerade. Wir haben alles, was wir dafür brauchen, deshalb machen wir den auch. Ich bin sehr froh, dass das nicht kompliziert ist. Genau. Und wenn wir schon mal dabei sind, habt ihr gesehen den Kescher? Den könnte man auch machen. Und den wird jetzt auch upgraden. Jetzt sag ich sage euch jetzt gleich, warum wir den nicht upgraden konnten vorher. Aber erstmal! Der Kraftkäfer! Er kann viel länger fliegen als ein alter Käfer. Nun kannst du auch Orte, die weiter entfernt sind, erforschen. Ja, und er kann angreifen. Meine ich. Bin mir nicht sicher, aber ich meine schon. Nee, ich bin noch nicht fertig. Ich habe auch noch den B gedrückt. Ich bin noch nicht fertig hier. Ich würde gerne noch den Kescher verbessern. Und zwar braucht man für den Kescher... Ah oh nein, jetzt habe ich keine Eonblumen mehr. Wartet mal. So, Leute, ich bin wieder hier... An diesem Gebiet, denn hier kann man jedes Mal Ionenblumen farmen. Und ich werde einfach raus und reingehen. Immer wieder Ionenblumen farmen, bis ich genug habe. Bis gleich. <lacht> okay. Da habe ich nun die Ionenblumen gefarmt. Die sind wirklich mega einfach zu farmen, also.. Das war wirklich easy und simpel. Was kann ich denn hier eigentlich machen? Oh. Vogelfeder habe ich noch nie gesammelt. Ich weiß gar nicht, wie ich die bekomme. Okay. Vielleicht kriegt man die auch erst mit der mit dem neuen Kescher. Mit der Schmetterlingsnetz wie auch immer. Genau, ich weiß, ich, ich habe noch gar nicht erklärt, wie man Wüstengras bekommt. Wüstengras bekommt man an einem bestimmten Ort. Äh, ich glaube ungefähr irgendwo gegen Norden. Kriegt man die sehr oft. Die spawnen da sehr häufig. Einfach mit dem Kescher fangen und das war es, bevor die halt irgendwo gegen gegenrammen. Weil dann sterben die natürlich. Also, <lacht> gehen kaputt, die sterben nicht. Egal, was, was ich meine. So, und damit können wir einen größeren Kescher machen. Und den holen wir uns jetzt. Weil der ist bestimmt sehr viel besser als der normale Kescher. Weil mit dem. Kriegst du halt nicht wirklich alles. Und der sieht sehr groß aus. Jetzt wird man mit dem alles fangen. Du hast das Meisterfängernetz erhalten. Dein Netz ist nun doppelt so groß wie zuvor. Damit solltest du selbst die schnellsten Insekten erwischen. Genau das hat mir gefehlt. Okay. Bis auf den Schild haben wir sonst nichts mehr zum Upgraden. Ich weiß auch nicht, warum hier so extrem viele Slots ist. Weil so viele Items kann man gar nicht upgraden, ja höchsten Schilde, die du überall bei dir mit hast. Vielleicht ist es deswegen so, aber trotzdem super dumm. Und was ich gemerkt habe, ist, dass hier eine Kiste ist, die wir gar nicht geöffnet haben. Warum auch immer. Die werden wir dann jetzt mal eben schnell öffnen. Für den goldenen Rubin. 300 Rubine. Unglaublich. Aber weiß das was nur nur für dich. Freunde, sag das niemandem, okay? Dass ich jetzt gerade ganz viel Geld gescheffelt habe. Oh mein Gott. Terry wird sich da definitiv freuen. Ich weiß es schon. Äh, meine Flaschen sind alle leer. Also ich glaube, wenn ich mal schon, wenn ich schon lange wenn ich schon mal hier bin, mein Gott, dann hole ich mir, glaube ich, sogar mal eben einen 20 Rubinen Herz tragen weil die sind super billig. 20 Rubinen ist wirklich nicht viel. Dafür, dass du dich heilen kannst, ja. Die Restlichen lasse ich erstmal noch. Oh, warte, was? Ich darf was zu sagen. Was gibt's denn? Willkommen! Es tut mir leid, ich ihn noch äh, aus Euse. Ich bekomme nur nachts keinen Schlaf mehr. Nein, ich sollte mich von den Kunden nicht beschweren, tut mir leid. Weiter geht's. Willkommen im Trankladen. Äh, okay, er bekommt nachts keinen Schlaf mehr. Vielleicht kann man ihm helfen? Vielleicht in der Questfolge mit ihm gehen. da wollen wir doch mal schauen. Ähm, ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder in der Wüste sind. Und da kommen wir auch schon angeflogen, von ganz weit oben. Ach, wie schnell das noch gehen kann, oder? Und ich habe übrigens herausgefunden, wie man rollt und wie man sein Schild benutzt. Und zwar müsst ihr den Stick reindrücken. Und hier könnt ihr übrigens auch gerade zustechen, wenn ihr einfach drückt. Ich dachte, das macht man irgendwie anders mit so einer Bewegung oder so. Man muss einfach beide Sticks reindrücken, dann habt ihr noch ein paar andere Optionen. Also, ich habe auch schon gesagt, da gedrückt halten, könnt ihr die Kamera drehen. Und ja, jetzt weiß ich das alles und das ist schön, dass ich das alles weiß und ich merke gerade, ich muss hier erstmal den ganzen Weg wieder hochkommen. Ups. Äh, ich weiß gar nicht, wovon ich geredet habe, ich bin doch schon oben. Naja, wie auch immer, ich glaube, er hat einen ehrlichen Kampf von mir verdient, oder? Jetzt, wo ich auch blocken kann. Und jetzt, wo ich weiß, wie man kämpft. Aber ich treffe nicht. Komm, mach. Komm. da komm. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, Oh, der ist schon tot? Das war's schon? Warum schubst du mich in seine Leiche noch tot? Also so weg. Egal. Genau, das haben wir ja schon alles geholt. Warum auch immer da noch mal eine Markierung ist. Die kann weg. Die andere Markierung, die kann auch da bleiben. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man da rankommt. Vielleicht geht das auch erst später. Ich habe keine Ahnung, sagt das mir Bescheid. Irgendwie oder so. Was weiß ich. Ähm ja. Wir müssen auf jeden Fall sehr viel nachholen, jetzt wo wir so krasse Items hier haben. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir so viel zum Nachholen. Und ich finde es blöd, dass das Spiel einem das nicht sagt, dass man gezwungenermaßen seine Sachen alle upgraden muss. Finde ich sehr schade. Aber muss ich halt mit leben. Und wer wagt es mich hier anzugreifen? Du bist es. Komm runter da. Komm runter da. Komm runter da. Komm runter da. Komm runter da. Komm runter da. Yeah, da kann ich dir eine reinhauen. Vögel verprügeln, das ist mein mein Hobby. Das mache ich gerne. Jaha. Ja, haha. Ja, na klar. Aber immer doch. Ich würde da gerne hoch, ohne Runde zu fallen. Dankeschön, Spiel. So, und jetzt möchte ich unbedingt mal unsere neuen Sachen ausprobieren. Erstmal, das haben wir schon ausprobiert, die neuen Leute. Ähm, unser Netz. Yo. Das ist wirklich viel größer jetzt. Das ist wirklich viel größer. Und unser Beetle. Ich meine, <lacht> sie werden so schnell erwachsen. Ja, schneller ist auf jeden Fall. Und jetzt. Ha ja. äh? Muss ich ihn vielleicht da oben an seinem Hals abschneiden? Ich kann beschleunigen. Bam! So eine ram kann ich machen. Na, cool. Und habt ihr es gesehen? Jetzt haben wir ihn besiegelt und jetzt kommen wir da endlich weiter. Ist das nicht schön? Oh, warte, ich muss hier hinter stehen. Genau, ich bin einfach rüber. Ich hoffe, der respawnt nicht, aber ich denke nicht. Und ja, da oben haben wir auf jeden Fall ein paar Vögel, auf die wir aufpassen müssen. Deshalb schnell die Peitsche her und die Viecher da runterholen. Die nerven nämlich. Der andere kommt schon auf mich zu. Ich weiß, mit Feuerattacken. Ja, ich weiß, ich weiß. Kann ich beide auf einmal machen. Na komm, komm her, trau dich. Traut euch, kommt zu mir. Ah ja, Captain. Da ist er tot. Let's go. <lacht> Okay. So, weiter mit dem Greifhaken. Ein Item scheint uns noch zu fehlen, dann haben wir alle, zumindest laut den Slots her. Dann kannst du mal bitte nicht so hochfliegen? Danke. Uh, yes. Wir fliegen hier wild herum. Und das war's. Wir sind hier am Haus angekommen. Hallo? Sind wir zu Hause? Oh, alles voll staubig hier und äh, was macht ihr denn jeder hier aus dem was war das dritte dungeon ne? oh gott haut mal bitte ab auf euch habe ich ja gar keine lust erstmal oh, erstmal erst mal entspannen hm? gebeter ich muss dich er er ermahnen ausruhen kannst du dich später ja, jetzt solltest du zuerst ja nach der seekarte suchen Okay? pfei redet für sich selbst mal so, wie kannst es wagen, gebieten? Wir machen aber gerade eine Aufgabe und du setzt dich hin? Ja, sorry. Okay, ich räume ja so ein, schon sein Zimmer auf, ey. Dass er das nicht selber machen kann, okay. Achso, kann er ja gar nicht, wenn er da... Er kann er ja gar nicht weg von seinem Boot, weil der Kristall geht ja nicht weg, aber... Ja, trotzdem, egal. Okay, okay, nicht weg, egal. Ja, machen seine Vasen auch kaputt, ich meine hat sowieso vergessen, dass er die hat, von naja. Ja, geht nicht kaputt? Hallo, geht kaputt! Äh, ja, dann halt nicht. <lacht> Aber schaut mal, wir haben so viele Leute gewohnt. Wir sind alle gestorben. Die Armen, die tun mir echt irgendwie leid. Naja, ich puste trotzdem weg. Wenn ich treffen würde. Weißt du gar nicht warum die Kamera ganz so komisch ist? Das ist alles im Weg. Es steht alles im Weg. Ja, ein Bernstein noch. Okay, kann ich hier reingucken? Da ist ja gar das ist alles kaputt. Das ist gar nichts drin. Okay. Ähm. Oh. Na gut, dann wollen wir doch mal schauen, was sich hier in dieser Truhe ist so schönes befindet. Vielleicht ein geiles Item? Oh. Die antike Seekarte. Uh, wir gehen auf Schatzjagd. Diese Karte stammt aus einer Zeit, in der die Wüste noch ein Meer war. Können wir schon denken. sino Gebieter! Hm. Ganz Schiffe. <lacht> Every night in my dreams. Auf diesem Schiff ist Nigros Flamme versteckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft ebenfalls aus Robotern besteht, beträgt 90%. Ich schätze, dass der Kapitän inmitten seiner Mannschaft ein glückliches Leben gelebt hat. <lacht> ja, das ist eine coole Anspielung, da oben auf Titanic, aber... Alter, schaut euch mal dieses Bild an. Wow. Ich aber sogar mal meine Cam weg, weil das, das ist echt ein krasses Bild. Ja, mit einer riesigen Mannschaft einfach. Krass. Also... Die hatten ja echt ein schönes Leben, bis sie halt hier versteinert wurden. Ich weiß auch immer noch nicht, wie es passiert ist. Vielleicht einfach Akku ausgegangen, vielleicht äh, wurden sie angegriffen. Man weiß irgendwie gar nicht mal so viel über die, was da passiert ist. Wie das alles zustande kam. Bin ein bisschen traurig. Vielleicht finden wir es ja noch heraus. Wäre auf jeden Fall nicht unmöglich, das zu denken. Von daher sind hier irgendwo noch Fischer. So also kann ich hier runterspringen. Da oben könnte was sein, wenn ihr schon so... Kisten sind jetzt immer und hier. Ich sehe Wie ich das? Oh Gott, der Vogel. Nicht der Vogel. Moment. Langsam. Aber muss man hier hochklettern? Ja! Boah, der, der hat eine richtig große Reichweite. Hast gesehen? Von hier aus konnte ich ihn schon bekommen. Ist noch einer. John, ja, okay, das ist so viel besser. Ist noch mehr. Was seid ihr denn für Viecher, dass hier lebt? Oh, der wollte gerade wegfliegen. habe ich dich. Haha. Okay, sind nur für die Käfer. Alles klar, mehr ist ja nicht. Okay, dann wollen wir noch mit der Seilbahn wieder hinunterfahren. Warum lebst du? Hättest doch gekillt. Oder warte, bevor wir jetzt runterfahren, kann ich da irgendwie? Ne, da komme ich noch niemals hin, oder? Oder? YOLO! Oh, das geht wirklich, das geht wirklich! Oh! Ja, nice! Ja, nice! Uh, silberner Rubin, sagenhafte 100 Rubine wert. Fühlt sich gut an, nicht wahr? <lacht> Ich habe das alles ganz alleine herausgefunden. Niemand von euch brauchte mir sagen, wie man das bekommt. Ich bin einfach von alleine schlau. So, und jetzt kann ich mich hier wieder verpieseln. Ja, yeah. ja. Wir hauen ja ab. Mit unseren geilen, geupgradeten Waffen. Da wird alles erreichen. Und wahrscheinlich auch den... Was war das? Fünfte Dungeon oder so? Ja, Meister. Weil wir so heftig und krass unterwegs sind, ja? So sieht es aus, so mein Kumpel. Wir gehen auf Schatzjagd, ich hab Lust. Let's go! Du hast die Seekarte gefunden. Gut gemacht. Jetzt macht die Seefahrt erst richtig Spaß. Lass uns meinen Chef suchen, ja? Bss. Sollen wir ablegen? Auf geht's! Brechen wir auf. Bss. Nice. Was war voll Spaß? Öffne jetzt mal die Seekarte, die du mitgebracht hast. Bss. Wo war die Animation dafür? Die Lage der Werft ist mit x Parkett. Oh Gott, da ist ein riesiges weiteres Gebiet. Was ist denn da hinten eigentlich noch? Da oben, rechts? Und was ist denn da? Hm. Alle unsere Schiffe kommen aus der Werft. Auch meines wurde dort gebaut. Bin mir sicher, dass du dort einen Hinweis auf deinen Aufenthaltsort meines Schiffes finden wirst. Auf geht's! Okay, aber bevor wir jetzt dahin segeln. Hätte ich ehrlich gesagt. Ah, mit B, Hätte ich ehrlich gesagt gerade lieber Lust, mal dahin zu segeln. Weil ich gerne wissen würde, wollen würde, was es da alles so gibt. Ja, ist die richtige Richtung. Vielleicht ist da ja irgendwas cooles. Das wäre ja cool. Was cooles wäre cool, ja. Genau. Ja, wer weiß, vielleicht ist ja wirklich was. Ich sehe auf jeden Fall da unten irgendwas krasses. Das ist das eine Kiste? Was ist denn das? Da ist irgendwas unter Wasser. bin ich schon fast da. Achso, das sind nur. Oh, das sind nur Korallen. Okay. Sah aus wie so eine weiße Kiste oder so. Ist hier nichts? Gar nichts? Hier ist noch ein Eingang. Aber doch, hier ist was. Hier ist was. Ein Secret? Darf ich hier nicht. Hä? Hallo? Kann ich hier please? Bong bon. Hä? Oder ist das Gebiet hier für später gedacht? Und deshalb lässt er mich jetzt gerade nicht drauf. Er lässt mich nicht, Leute. Dann halt nicht. Schade. Ich gehe mal von aus, dass das Gebiet noch für später gedacht ist. Dass wir jetzt erstmal dringend dahin sollen. Ich es auch schon da ganz hinten überall. Sieht ja schon so aus, da ist ja da hinten das Schiff, also <lacht> hätten wir die Karte gar nicht gebraucht für, aber na gut, da ist die Border, ich weiß. Aber ich finde das ja eigentlich ganz cool, auch wenn es so ein bisschen leer ist und das alles so so eine, weiß nicht, es fühlt sich trotzdem an wie eine Wüste, wo wir einfach drüber surfen. Aber trotzdem, so das Grundprinzip hier so, drüber zu surfen, finde ich echt cool. Auf so Schatzjagd zu gehen. Das hat schon was. Und da drüben soll es sein... Oh. Oh. TNT-Fässer. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht dagegen jagen. Und da sind... Oh, jetzt wird es erst interessant. Ich habe da hinten Gegner gesehen. Oh Gott. Oh, oh. Wir sind hier nicht erwünscht, Freunde. Die Musik wird auch immer düster. Bam! Ah, die kommen überfahren. Nice. Oh oh. Die wollen uns abschießen. Wir leben leider wieder, weil wir in der Nähe sind. Deshalb müssen wir hier schnellstens. Hier hin. Schnell. Ab. Ja. Perfekt. Wir sind angekommen. Werft. Ist das wieder so eine Stadt? Wird hier die Flamme sein? <lacht> Möglich. Oh, wie das Ganze wohl aussah in der Vergangenheit. Das muss ja richtig krass ausgesehen haben. Wir sind da. Auf dieser Insel wurden früher Schiffe gebaut. Hier befindet sich sowohl der Werft als auch die Behausungen der Werftarbeiter. Psst. Ja, dieses Gebäude ist die Werft. Aber der Eingang ist verschlossen. Wir kommen da wohl nicht rein. Die einzelnen Gebäude dieser Insel sind mit Loren untereinander verbunden. Wenn du in die Lore steigst, kannst du die Werft vielleicht über den Hintereingang betreten. Ja, ja, dort ist der Lorenbahnhof. Geh dort einmal hin und ich warte hier auf dich. Alright, wir sollen da nach hinten. Oh Gott, die Werft... Obwohl, das ist eigentlich alles eine gerade Linie. Wir gehen hier so lang. An Slalom, wuhu, Sonic Level, wuhu. und dann ja ist einfach ein gerades level also ist ziemlich wie so ein luren halt bin ich mal gespannt da werden wir erstmal abspeichern abspeichern ist immer schön wichtig freunde merkt euch das Abspeichern immer wichtig wollt wollte auch in progress nicht verlieren das wäre schade dann habt ihr keine lust mehr auf das spiel und das muss auch nicht sein, weil ich finde, bisher macht das Spiel schon Spaß. Oh Gott, ich hätte... Ich habe nichts gesagt. Schaut mal, wer wieder da ist. Die Leute, die mich damals zum Game Over gebracht haben. Und die bringen mich hier eventuell wieder zum Game Over. Wie ging die nochmal? Wie ging das nochmal? Mach mal. Höh. Oh. Oh, Mist. Mein Schild geht kaputt noch. Wie mache ich das denn? Bombe? Ich hab's gerade. Oh, weil ich brenne. Oh, wie dumm. Okay, mein Schild ist wieder aufgeladen. Das finde ich sehr gut eigentlich, das Schild. Dass es nicht so schnell wieder auflädt. Ich dachte es hätte länger gedauert, bis das.. das würde länger dauern. Was? So. kein item gegen die schleuder nee Kommt mal ab hier das gegen die ich, ich habe es voll vergessen. schon so lange her ich weiß es nicht mehr aha das also ist doch kontern aber lass mich bitte erstmal auf einen konzentrieren Egal wer, du zum Beispiel. Oh, der andere nervt immer mit seinem Feueratem. Oh, Mist. Okay, wenn sie angegriffen haben, sind sie auch mal kurz... Wo ist der andere hin? Hä? Was gerade passiert? Wo ist der andere hin? Hä? Ist er gerade gestorben? meine, okay, nehme ich mit. Verdammt. Wieso zählt das denn nicht? Wir werden niemals erfahren, wo sie hingegangen sind. Egal. Dann sind sie jetzt halt tot. Wir können dann hochrollen in die Treppe. Juhu! Mit dem Controller. Juhu! Hi. Torogo. Dieser Ort war eigentlich eine Art Bahnhof verloren. Die Loren sind noch gut in Schuss. Klettere hinein und fahre über die Insel. An der Wand dort drüben wird erklärt, wie du Loren steuern kannst. Aber Vorsicht, dies ist nicht ganz ungefährlich. Liese die Anleitung sorgfältig durch. Oh nein, nicht die 20 Seiten, Euler, bitte nicht. weil nicht 20 Seiten, mehr. Ich lebe schon seit Jahren hier ganz allein dort. Doch dank meiner Loren wird mir nie langweilig. Okay. Ich hab Angst, dass Fei mich gleich wieder anschreit, weil ich sitze und mich heilen möchte. Deshalb lasse ich lieber. Was? Wieso? Das ist voll verbuggt irgendwie. Tritt an die Lore heran und drücke Arm, um hineinzusteigen. Ja, okay. Balanciere die Lore in Kurven aus, indem du deinen Körper beugst. Aha, cool. Bremse, wenn du zu schnell wirst, indem du B drückst. Springe. Was? Springe nach oben, um Hindernis zu überwinden. Okay, das wirkt hier wie so ein Mario-Level, aber ich versuch's mal. Okay, mit B kann ich bremsen. Oh yeah. <lacht> ich liebe diesen Tanz. Wow! <lacht> In die Kurve rein, glaube ich, oder? Ja, damit wir schneller werden. Das ist, ja cool. das ist ja voll cool. ganz kann auch verlangsamen, wenn ich brauche. wie kann ich denn springen? Das habe ich jetzt nicht verstanden, wie ich springe. Oder kann ich es nur machen, wenn ich es muss? Oh Gott, das war aber knapp. Ich fast gegen die Wand geknallt. Super gruselig Das war's. Das war aber echt cool. Das war echt wirklich cool. Okay, es ist es zu unter uns. Also wir können nicht erkunden gehen. Macht aber auch Sinn, es gibt da ja nichts zu so erkunden, aufzudriften. Hallöchen, Kumpel. Komm's mal bitte her. Komm, please. Ha! <lacht> Warum leuchtet das so? so hell? Hallöchen. Wohnt ihr hier? Jetzt nicht mehr. Jetzt ist nicht hier. Ciao. Ich beraube eure Freiheit. Haha. Ha. Uh, was macht einer? Ein Einzelner. Okay. Okay, hier ist eine Abkürzung zum Anfang. Aber das brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Noch nicht. Wer weiß, wie es später aussehen wird. Zur Werft. Ja, genau. Da wollen wir hin. Der Arme. Wieder einer. Gestorben. Na gut, auf geht's! Yeah, yeah, yeah, yeah! Oh, in die Kurve! Und dann nochmal, weiß nicht wo lang. Bin ich hier richtig? Okay, ist einfach nur im Kreis wieder. Okay, nach rechts! Genau! Hier lernen wir, dass wir in die richtige Richtung drehen müssen. Oh Gott. Okay, hier lang. Auch deshalb kann man auch äh, verlangsamen, damit man mehr Zeit hat zum Überlegen und zum Denken. Das ist gut, cool. das ist gut gemacht. Falls man es braucht natürlich. Oh, ich los durch. Nein! Okay, man muss alles in einem schaffen. Okay, keine Checkpoints. Aber okay, dafür verliert man noch keine Leben. Yeah. Link tanzt drum. Nein, wir wollen natürlich weiter. Weit hinaus. Vielleicht sollte ich doch mal langsamen, wenn ich sowas hier sehe. Vielleicht sollte ich das mal machen. Okay, wo jetzt? Nach links, ne? Nach links, wo du Ja. Okay. Jetzt auch mal nach rechts. Und jetzt? Äh, äh, beides? Keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Ist beides richtig? War das andere falsch? Ich hab keine Ahnung. Hä? Wo bin ich? Ich hab komplett die Orientierung verloren. Ich wollte glaube ich mal ein bisschen langsamer machen, damit ich alles sehe. Oder war ich jetzt wirklich in der falschen Richtung? Ich kehre jetzt einfach nur den Luke wieder zurück. Hä? Wo bin ich? Wo fühlt er mich denn? Oh. Da halten wir. So, bin ich sehr sicher. Okay, ich bin anscheinend richtig. Das sah krass aus. Ich dachte irgendwie, ich wäre falsch oder so, weil er mich hin und her geschickt hat. Endstation werft. Oh, wir sind hier drin. Aha. Alles klar, hier können wir direkt mal speichern. Ja, immer speichern, immer schön speichern. Kann ich euch immer nur empfehlen. Habe ich bestimmt noch gar nicht gesagt. Und ja, viel mehr machen wir jetzt nicht mehr, oder? Machen die Tür auf. Und... Wie passiert denn was? Gebieter, wir sind im Minderen der Werft angekommen. Oh was? Kranspiel? Nach alter Zeit ist auch hier alles voller Sand bedeckt. Ich empfehle dir, im Sand nach Einheitspunkten zum Chef zu suchen. Okay, wir werden anscheinend beim nächsten Folge in der nächsten Folge ein bisschen Kräntenspiel machen. Also seid dabei.